Frau Präsidentin, Frau Bundespräsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, der Titel der Interpellation von Kollege Graber »Systematische Benachteiligung der Zentralschweiz« könnte ja eigentlich auch als systematisches Gejammern der Zentralschweizer wahrgenommen werden. Aber dies ist es eben nicht. Und es ist es eben nicht, weil dieser Umstand ja sogar eine Art Gefühlslage in den letzten Monaten sich entwickelt hat. Weshalb? Man muss sich vorstellen, dass das Theater von fünf Akten, wie es Kollege Graber bereits erwähnt hat, eben Tatsache ist. Die nationale Vernetzung und internationale Anbindung bilden das Rückgrat für einen optimalen Wirtschaftsraum und somit eine regelmäßige und direkte nationale Anbindung sind hier zentral. Für den Zentralschweizer, aber auch für den Tessiner Tourismus und die Wirtschaft ist ein schleichender Abbau ein verheerendes Signal. Frau Bundespräsidentin, ich mag mich noch gut an unser gemeinsames Treffen mit der äh, SBB-CEO Mayer erinnern. Gemeinsam haben wir den Inhalt meiner Interpellation besprochen und beide haben dann auch festgestellt, dass im Bereich Fahrplan und Direktverbindung ein insta noch Bedarf äh, besteht. Zwei Wochen nach unserem Treffen hat dann die SPB, ohne dass sie mich persönlich kontaktiert hat, aber das spielt ja auch keine Rolle, das war eine Medienmitteilung, hat man dann vernommen, dass eben dieser Zug wieder um 8.18 Uhr fahren wird. Das stand dann auch groß in der Luzerner Zeitung, ein Zwischenerfolg. Und im Sommer, aber dann auch im spätsommer und Herbst hat man dann abwechslungsweise zwischen dem Bundesamt für Verkehr und der SPB wieder andere Mitteilungen erhalten. Also ein Theater in fünf Fakten, das ist anstrengend und zermürbend, wenn es nicht ein Happy End hätte. Das sind also Fakten und diese Art von Kommunikation, die enttäuscht mich persönlich. Es werden Versprechen gemacht, dann wieder geändert und wieder geändert. Und ich habe nur einen Wunsch am heutigen Abend dass man diesem Theater ein Ende setzt. Es kann doch nicht sein, dass man nicht miteinander sprechen kann, dass man nicht miteinander eine gemeinsame Kommunikation erarbeiten kann, denn dies schafft Glaubwürdigkeit, dies schafft Vertrauen für die Kundinnen und Kunden, sei es aus der Zentralschweiz, sei es aus dem Tessin. Ich glaube, dies wäre ein wichtiger Schritt, den Sie uns... Äh, heute verkünden könnten, dass sie alles unternehmen, damit die Kommunikation zwischen SBB und äh, ihrem äh, Bundesamt für Verkehr besser funktioniert, weil genau ein Theater in fünf Akten, das macht äh, den Unmund gegenüber der SBB äh, relativ stark. Ich danke Ihnen.